Warte, warte, ich muss jetzt kurz entsorgen. Ja, wohin denn? Du bringst okay. die doch jetzt nicht weg, du. <lacht> Weil du die nicht im in willst. Die liegen da vorne jetzt. <lacht> ich... Soll ich so starten auch, damit die drauf sind? <lacht> <lacht> Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf unseren Kanälen. Und heute machen wir ein kleines Opening mit dem Braizen. Hi. Von wem sind denn die ganzen Buried Treasures? Weiß ich nicht. Okay. <lacht> also wir haben. Wir haben jeweils 32 Buried Treasures hier. Ja, mach die doch mal rein, sonst sieht man ja gar nicht, dass es 64 sind. Mach rein. Hab ich. Junge. Was ist das? Nein! 32, Nein. 32, okay. Und wir wollen das so machen, dass jeder die Build Treasures aufmacht und wir mit dem Stuff in die Warzone gehen müssen. Und wer überlebt, der hat gewonnen. Und wer verreckt, ist halt verreckt. Hier. ja. <lacht> <lacht> ja. Okay. Let's let's go, 3, 2, 1 und go. Junge, wollen wir gleich alle auf einmal so machen oder einzeln? Ah, einzeln. Okay, ich mach glaube ich ein paar auf einmal, weil ich zu krank bin. Guck mal hinter dir. Soll ich mal richtig übertreiben? oh Junge, ich hab so viele Sachen bekommen. Warte, guck mal, ich weg jetzt richtig rein. Okay, mach mal. Okay, ich mach mit. Ich hab alle, ich hab auch alle. Jo, wahrscheinlich davon war ich ein Screen. Ich auch. Junge, <lacht> Ich habe so viele Sachen bekommen und wir, yo, ich habe gar keine so, Rüstung ne? Wie wollen wir denn in die Warsung gehen? Hab ich hab Schuhe bekommen. Ich habe ne... Ja, ich habe ne Jeans. Ich habe Schuhe bekommen. Ich habe sonst gar nichts. Ich habe nur ne Jeans. Ich habe Scheiße bekommen ne? Okay, was hast du alles bekommen? Ich mach alles rein. Weißt <lacht> ja, ja ich mach auch... Oh, aber wir können Sachen craften. Wir haben doch... Oh, wir können auch Diamanten benutzen, weil wir es bekommen haben. Nein, ich, ich habe die... Ich habe die Kisten eingesammelt. Ja, ist selber schuld. Was haben wir bekommen? Äh, Cookies kannst du als Waffe mitnehmen, ne? Musst du ja, als Waffe. Super cookies. Du kannst, du hast op Äpfel, oh, Aber ja. wir, wir dürfen uns selber welche nehmen, oder? Oder dürfen wir jetzt gar keine, wenn ich keine habe? Äh, sollen wir aufteilen? Ja okay, gib mir einfach ein paar. Weil sonst okay, ist es wa wa unfair. Warte, warte ich gebe dir die Hälfte hier. Ich nehme 100 äh, Use cookies Oder warte, lass dir erstmal vorstellen, die Items. Was wir so ja okay, kommen. was hast du alles? Also ich habe hier gold Äpfel bekommen, eine random Paper puncher zwei super cookies äh, emerald blöcke Enchantment crates, 2 Immortal Booster, Lucky Booster... Oh mein Gott! Lucky Booster, du Lacker! Okay, du hast besser. Ich wollte gerade sagen, ich habe besseren Loot, aber okay. Global Challenge XP Booster, No Aussie Box, Buried Treasure Woods, kann ich mir direkt mal anziehen. Als ob... Achso, ich habe Buried Treasure Jeans. Und 7 Diamant Aussies, ein paar Erze so zum Verkaufen, Economy Ticket durch 100k... Und ja, das war's eigentlich so wirklich. Okay. Also, jetzt <lacht> mal meins fahren? Ich habe drei Immortal Booster, ein Challenge Pass, nice. Nö. Äh, Ancient Rune. Ja, okay, ich habe nicht so geile Sachen wie du. Ich habe eine Hose bekommen, Brewery Treasure Hose, Oppo Flies, Global Booster, aber ich habe drei äh, dieser Skulls bekommen, wo man dann so einen Kopf bekommt. Paper Schematics. So nice. Ja, aber also, ist okay, sonst der Rest ist schlecht. Ich glaube, du hast bessere Sachen insgesamt. Und auch kein, kein Ding ins Bekommen, ne? Kein Boss. Kein Boss, eck okay. Stimmt, man kriegt ja da was boss vielleicht. Oh, Scheiße. Aus 64 Kein Okay, kommen. warte. Ich, ich hab noch vier. Wir machen noch wir vier. Machen noch vier. <lacht> ich krieg, wir kriegen jetzt da einen raus. Jeder kriegt noch zwei. Oh mein Gott, ich hab hier aus Versehen hingestroht. Hier, okay. Jetzt, wir kriegen jetzt einen. Ich hau hier einen hin und dann noch einen hier hinten. Und da krieg ich ein boss raus. Ich seh, ich habe da nicht mal ein boss drin gesehen, ne, in diesem roll -Ding. Oh hier, ja. Junge, oh, doch. da. War ein Boss da war ein Boss Junge, gib mir das. Junge, warum haben wir denn so wenig Lack? Ich hab das Boss-Eck ja, auch hab gesehen. Nein, oder? Ja, Mann. Das ist unfair, Mann. Ich habe einfach nur eine Jeans, Junge. Ich werde doch abgeschlachtet. Ich, ich, habe, ich habe, ich habe hab die Hose und die Schuhe, Mann. Wie soll ich denn rausgehen ohne um zu sterben? Okay, wir machen's. Okay. Okay. Aber ja. wir dürfen noch Perls und so, ne? Ich würde mal sagen, wir rüsten uns jetzt aus und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, wir sind jetzt beide ausgerüstet. Wir durften uns jetzt noch aus unseren Diamantenrüstungen craften. Und jetzt müssen wir einfach überleben. Wir haben beide 15 Minuten in der Warzone, oder? Ja. Und wenn wir beide überleben, haben wir halt beide gewonnen. Wenn einer verliert, dann können wir den anderen auslachen. <lacht> dann können wir den anderen auslachen? Okay. Also was wir jetzt dabei haben, ist, also ich habe jetzt die äh, Barry Treasure Boots, die Barry Treasure Chess Das Restliche halt aus dir, Zwei Super Cookies. Äh, OP-Äpfel, paar Späts und halt Also, wir müssen halt relativ, ähm, defensiv spielen, weil wir haben keinen Schwert bekommen. Ja. Also, ich mach jetzt Warzone einfach. Wir gehen nämlich beide ja. getrennte slash, Wege, ne? Wir gehen slash, äh, spawn. Oh mein äh, Gott, das Chaos Emerald. Und ich bin genau direkt auf so eine. Äh, wir dürfen uns aber nicht verstecken, oder? Einfach so. Es nee, nee, nie. Nee. Also, laufen, permanent laufen. Ja. Okay, ich mach, ich mach gleich, wenn, wenn. Ja, ich bin schon da. Achso. Mach schnell, Junge, das du? Ist... Oh nein, hier ist einer. Oh mein Gott. Nein. Nein. Als wenn du Okay, das wollte ich von auch drinnen. Ja, ich glaube, der will direkt einen Skydrop machen. Er ist direkt Gold ab Junge, bei mir ist direkt einer, der mich killen Die können mich auch nicht angreifen. Weil ich low-level Oh mein Gott. Oh nein, nicht ein Skydrop. Ich wusste es, hab ich doch gesagt. Hab ich doch gesagt. Dürfen wir dann da, davon die Items benutzen uns? uns ist? Ja, oder? Nein. Wir machen ja. Wir, wir sagen ja, oder? Nein, es, es greift mich einer an, weil geil das... Nein! Komm, wir sagen ich glaube ich, ich, glaub, ich sterbe. Komm bitte, geh drauf! Nein, nein, nein, nein, stirb! Super Cookie. Oh ja, der hat mir nein, nein, nein, nein, nein, nein! Ich bin einfach untergefallen, ich bin viel zu aufgeregt, Junge. Das ist viel zu aufregend Wir dürfen die Sachen aus den Kisten benutzen, ja? Ja, ja, klar. Oh mein Gott. Wir haben nicht mal Dispets mitgenommen. Sind wir Genies oder sind wir Genies? Ja, ja, wir sind Genies. Das ist mega... Ich muss ich schon wegküllen, Wir haben einfach nur Ignites... Oh mein Gott, da ist einer. Okay, ah, du bist da! Ich seh dich! Ja. Oh nein! Oh mein Gott, hier ist einer! Oh mein, oh, mein Gott. oh mein Gott! Junge, das ist der beste Spieler, Junge! Was machst du? Nein! Nein, nein, nein! Er, er hat mich in diesen, in diesen Erdblock! Nein! <lacht> nein! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Ich muss wegrennen! Ich bin tot! Nein. Ich bin verkackt! Ich will weg, ich will weg! Junge, der wird safe mich dann auch töten! Stell dir vor, er tötet okay. uns an einer okay. Stelle! Du hast gewonnen, herzlichen sich Glückwunsch! Der Junge, der ist hier! Ich seh ihn. Ich hab gewonnen, ja. Ein Glück, würde ich sagen. <lacht> ein Glück. Darf ich jetzt eigentlich weggehen oder ein, muss ich jetzt. Ja, du kannst weggehen. Du kannst. Du hast ich habe eineinhalb Minuten überlebt. Ich würde sagen, du bist der ja Beste. Ich. <lacht> Warum bist du nicht äh, vorsichtig rumgelatscht? Du latscht so richtig offen rum. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Okay, ich bin spawn. Oh. Nice. Oh, komm, oh. komm, komm, komm auf deine Insel. Okay, das war's jetzt mit dem <lacht> Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr wieder okay. mehr mit Geotricks sehen wollt, dann schreibt es gerne dazu. Ja, und auch ganz oben verlinkt ist der Breiz, ne? Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Nee, bitte nicht. War... Ja, <lacht> okay, bitte ciao. Tschüss. <lacht>